Wer ist das? Ja, da Blizzard, Ohne Scheiß, Dann, wenn man dich heute sieht, null Ähnlichkeit. Ey, das heißt hey, du? Nein, man. Doch, das man sieht man nicht, ja. Ja. ja. man nee. sieht so grob ja. die Partei. Ah, erkenne ich nicht, wirklich Ja, nicht. ich erkenne es auch nicht. Was, echt? Das Boah. weiß nicht da du. Da wiege ich auch noch vielleicht 60 Kilo da oder so. Da wiegst du 40 Kilo? Ja, das ist halt... 40 äh, nicht, aber 50 vielleicht. Aber nee, wo war doch, das man, gewesen? erkennt das ja. auch. War das Caronte? Das war Caronte, ja. Das war Game -Gun. und. Ja, das sieht man. Oh, du musstest zwei Stühle. Ja, klar. Zwei oh <lacht> <lacht> Stühle, sehr großer Mutti. Oh, neben dir erkennt man jetzt ja, schon, ist ja, ja, ja, Chris, Chris Jail, ja. Ja. ja, mit dem Adidas. mit dem der das, ja. immer. Aber ich hätte dich da Seite wirklich nicht erkannt. Echt? Nee. Krass, okay. Ja. Ich, ich schon. Auf der linken Seite spielt Pfei. Wisst ihr, wie Pfei spielt? Boah, dort ist wenig Platz dann ja. wahrscheinlich. So, ja, äh, und der <lacht> liegt so ganz halt <lacht> vorne. Ich weiß nicht so ganz genau. Gegen den habe ich noch gespielt. Da kamen so.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 Das ist so seine Ho sein Hosenstil. Ja. Hm. Bei Fanatic, ne? Mhm. Damals, ja.